Hallo, schön dass ihr mal reingeschaut habt und ja wir sind's Jan und Maxi und ja in diesem Video machen wir folgendes. Es ist unsere erste Challenge Video Ja, und eine Challenge. Also jetzt für euch aufzuklären. Also, wir machen verschiedene Sachen. Vielleicht kennt ihr es ja schon, was es für Sachen wie wir schon mal gemacht haben. Zum Beispiel gegen Kopf schlagen, Sahneflasche trinken, Skateboard, Challenge oder sowas alles. Arten von Geschwistern nicht zu vergessen. Wir machen noch das viele ist aber keine Videos mehr für euch. Ja, Und Arten von ich, Geschwistern auch. Jetzt geht aber über alle Videos. Ich hatte jetzt aber eigentlich nur die Sachen gemeint, die wir machen. Ja, also auf jeden Fall Challenge. Ist heute das Thema. Challenge. Der Unterschied von der Challenge und das, was wir machen, ist, wir treten beide gegeneinander auf. Bei den ähm, Sachen, die wir machen, macht ja einfach jeder irgendeine Sache. Aber bei den Challenge treten wir gegeneinander auf. Und das Interessante an der Sache ist, der Verlierer, der wird natürlich auch bestraft. Und ich habe mir was ausgedacht, das ist jetzt nichts von Challenge, aber das sage ich schon mal, falls dass ihr euch drauf freuen könnt und immer wieder reinschaut. Ähm. Bald kommt dummer Junge Teil 1 raus, da mache ich dann irgendwelche dumme Sachen und tue so als wenn ich irgendwie Plam Plem wäre. so ein Dummer Junge halt spiele. <lacht> ja, und dann gibt es davon auch noch irgendwann Teil 2 und Teil 3 und so weiter. Da machen wir noch ganz viele Faktenvideos über alles was es gibt. Schreibt's in den Kommentaren unten. Und ja, jetzt kommt erstmal die Challenge dran. Genau. Also, der Verlierer in der Challenge muss Gras essen. Genau. Er beißt ins Gras, kann man auch so sagen. So, und jetzt beginnen wir aber wirklich mit der Challenge.